Ein Schwarzoger? Was? Ja, Schwarzogere sind im Allgemeinen sehr viel intelligenter als ihre kontinentalen Gegenstücke. Was ist ein. Was zum Fick ist ein Schwarzoger? Großes. Äh, Ding aus Oga. Großer Ogre. Nur, dass er intelligent ist. Und er sitzt auf der Gefängnisinsel und bewacht die ganzen Gefangenen, die. Äh, der Sphärenschänder hier abgeliefert hat. Ja, also, also wenn wir ihm wirklich ein Schnippchen schlagen wollen, müssten wir am besten diesen Bastard umbringen, wenn wir den Rulatis richtig schaden wollen. Das würde mich am meisten freuen. Aber dann müsstet ihr nicht in den Hafen, sondern auf die Gefängnisinsel. Also, das ist halt die Gefängnisinsel, aber ihr müsst nach Perstern. Das ist ähm, den Berg hoch von der, von der Hafenfestung aus, den Berg hoch. Naja, und seien wir mal ehrlich, ihr habt bestimmt schon ein paar Mal überlegt, wie ihr diesen Bastard loswerdet, richtig? Naja, es ist ein der in einem Gefängnis sitzt, also nein. Naja, habt ihr denn eine Idee, wie man da vom Besten rankommt? Also, es gibt nicht viele Leute, die aus Perlstein ausgebrochen sind, aber einer meiner Jungs hat es mal geschafft. Und er sagte, es gibt wohl sowas wie einen Geheimtunnel, aber äh, deswegen haben wir es trotzdem, naja... Wir, wir brechen da nicht ein. Wir machen halt Brandanschläge auf den Hafen und verziehen uns dann wieder. Hey, Könnten wir uns diesen Gesellen von euch vielleicht einmal ausborgen? Hört sich nach einem Mann an, mit dem wir sprechen wollen. Ja, na gut, kann ich euch holen. Ich weiß nicht, ob er gerade im Hafen ist, aber wenn ich ihn auftreibe, dann... Naja, ja, dann tun wir unser Möglichstes, um diesen Bastard herumzubringen. Das sollte euch ja schon mal ein bisschen... Luft verschaffen, oder nicht? Ja, sicher. Okay. Sind irgendwelche Gefangenen da nützlich, Bist die von irgendwem, den wir befreien könnten, der vielleicht hilft? Ja, die ich würde nicht sagen, dass die Zellen voll sind. Sehan äh, sagte, äh, dass. Äh, dass der Gondrix sich wohl den einen oder anderen Happen mal genügt. Und wenn die Zellen zu voll werden würden. Wenn die Zellen zu voll würden, dann fängt da an, sie zu fressen. Den Happen? Genügt. Erläutere doch bitte. der Fristi. Was? Er hat vermutlich die gleichen s wie seine äh, nun ja, weißen Verwandten, vermutlich. Ja, er ist der Kerkermeister. Er ist derjenige, der stärkste. Er ist halt kein Pirat, er ist halt. Borberat hat ihn dahin gesetzt. Warum auch immer. Und. Boba hat das schon lange weg und Xeran auch, aber jetzt äh, kommen die ganzen Gefangenen eben von Palligan. Hauptsache er bekommt sein Fressen, dann ist er zufrieden. Dann ist es ihm nicht egal wen er frisst, also dann ist es ihm egal wen er frisst und von wem, von wem er die kriegt. Also ist er für wen auch immer gerade diese Insel für sich beansprucht, nur nichts weiteres als ein Wachhund. So kann man sagen, ja. Oh ja, das klingt ja nach einem guten Ziel, würde ich sagen. Äh, sagt, gibt es hier auch einen Keller? Ihr habt aber schon verstanden, dass... Ich meine, du bist groß, Junge. Du hast gute Muskeln, aber er ist halt ein Schwarzoger. Das ist dir schon klar, oder? Äh, Schwarzooger sind glücklicherweise um einiges kleiner als ihre kontinentalen Gegenstücke. Ja, damit passt äh, er ins Gefängnis. Äh, genau, nicht weniger gefräßig. oder dumm. Äh, tatsächlich weniger dumm, aber... Ja, das ist eine Frage der Maßstäbe, nicht wahr? Ist eine Katze weniger dumm als ein Hund? Ja, aber sie sind beide, damit immer noch so nichts zu gebrauchen. Verzeiht, ja. verzeiht, ich schweife vom Thema ab. Der ja. Punkt ist, hier, also ein kleines, ja so der hier ein witzig kleines Attentat zu arrangieren. Das kannst du haben Probleme, oder? Serpentilio, wie viel größer als ich ist er denn? Ah, vielleicht einen Kopf? Zwei? Drei, wenn er sehr fett ist. Na, das kriegen wir hin. Er ist der größte Schwarzoger, den ich hier gesehen habe, aber er soll da ein Ich werde gerade sagen, nicht für der schwarz habt ihr hier oben denn? Also, Oger haben wir eine ganze Menge. Also er ist halt der Chef von den Ogern. Aber er ist der einzige Schwarzoger. Und andere habe ich nicht gesehen. Ja, den werden wir schon los. Bist du hm. irgendwelche Schwachstellen von Ogern, wenn hier oben ein paar mehr rumlaufen? Äh, auf den Kopf zielen. Also wie immer. Oka sind eigentlich ganz einfach. Sie sind so langsam, du kannst um sie herumtanzen. Naja, und dann springst du ihn auf den Kopf und äh, ziehst ihnen so lange in den Haaren, bis sie aufgeben und sich hinsetzen. Und dann kannst du einfach weggehen. Ja, eine faszinierende Hilfenstrategie. sagt einmal, gibt es hier in dieser bezaubernden Anlage auch ein Keller? Ich hatte doch schon gesagt, dass ich hier drei Kellergewölbe habe, wo ich eigene Gefangene hinbringen könnte. Aber viele habe ich auch nicht. Hättet ihr etwas dagegen, wenn ich mich hier etwas umsehe? Ich habe so einen Bauwerk noch nie gesehen. In den Gefängnissen? In den Kellern. Ja, sag ich doch in den Gefängnissen. Wenn ihr so wollt, ja. Könnt ihr machen, aber meine Schätze verwahre ich da nicht. Keine Sorge. <lacht> das hatte ich auch nicht vermutet, dass ihr eure Schätze bei euren Gefangenen verwahrt. Schon, kommt mit. Achso, die meisten befrage ich und danach hänge ich sie nach draußen zu den anderen. Das spart doch nicht sehr viel Platz. Verständlich. Ja. Immerhin fresse ich sie nicht. <lacht> ja, das ist gut für euch. Ich vermute mir, die schmecken auch nicht besonders. Weiß ich Vielleicht. nicht. Ich esse keine Menschen. Ja, nein, lass mir das. Nach ruhig. Ja, wenn du dann durch die Gebäude schreitest oder durch dieses trutzige Bauwerk, kannst du tatsächlich wohl auch einige Wandteppiche erkennen, die wohl von einem heldenhaften Baron Nestor künden, der gegen die Borbarianer gekämpft hat. Ähm, vor allem merkst du diesen bläulichen Marmor, der überall eingearbeitet ist, immer mal wieder. Vor allem je tiefer du kommst, das ist halt... Es ist nicht so die Art ähm, von diesem Effertstein, der von selbst leuchtet. Er, er muss halt beleuchtet werden durch deine eigene magische Fackel oder durch andere Lichter. Aber dann ja, fluoresziert er doch ganz wunderlich, dieser, dieser Marmor. Und es ist alles sehr, sehr wellenförmig. Nicht geschnitten, sondern eher gewachsen. Gewachsener Marmor mit Wellenform, würdest du meinen. Keine wirklichen Setzsteine. Also gibt es irgendwelche äh, Zeichen oder Gravuren an den Wänden? Oder Bildnisse in irgendeiner Form? Zeichen, viele, Schriften? Viele, viele Wellenformen. Und ja, du kannst mal auf ähm, Astaria würfeln, Schriften kennen. <lacht> Habe ich nicht. Ah. Ähm, Medarion! Ja, bei mir? Ja, kommt, kommt her. Oh, ich dachte, weil du so, ich dachte was mal so steht laut rufst. Oh. Ja, Dario ist irgendwie schon über den halben Platz gesprintet, kommt jetzt mit hängenden Schultern wieder. Ich dachte, du rufst so laut, weil wir uns jetzt Dinge zuschreien. Ich wollte Liest. extra weit weggehen, damit ja. ich dich schlecht hören kann. Liest einfach vor, was steht dort? Ähm, ich muss schauen, ob mein Dario überhaupt Schriften hat. Gib mir eine Sekunde. <lacht> äh, er kann Astaria auf 5. Auf 5, okay, du erkennst es auf alle Fälle. Chip für die 19, Chip für die 19. Dann habe ich es. Ja, Was hat er jetzt? Die Mauern sprechen vom Meeresatem, von der salzigen Kruste. Es gibt er denke ich, wörtlich so wieder. Also so wörtlich, wie er es ins Gerät übersetzen würde. Exakt, er sagt auch. Hier steht äh, etwas vom Meeresatem und einer salzigen Kruste. Oh, aber mir, das ist schwer. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich kenne niemanden, der schreibt. Äh, nun, vielleicht könnt ihr mit mir weiter diese Hallen beschreiten. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Wieso sprechen jetzt die Elfer Alani? Nein, ich möchte nicht. Mir ist das, mir ist das nicht. Oh, ihr wollt gehen. doch diese verdammte Harfe finden, oder? Aber wenn sie verdammt ist, will ich sie nicht mehr. Ach, eure Harfe. Wie auch immer. Wollt ihr sie finden oder wollt ihr sie nicht finden? Und ihr erzählt mir nicht, sie wird gefunden werden, wenn ihr es wollt oder wenn sie gefunden werden will. Erzählt guckt mir nicht so Blödsinn an. Nun, ich kann dir sagen, dass wir sie nicht finden, wenn wir auf eine Wand starren. Ach, kommt einfach mit. Äh, wollen wir mal überreden, Probe gegen die 8? Okay, machen ja, wir mal überreden, Probe gegen die 8. Der Mendarion will nicht. Richtig. Der Mendarion, der verschränkt die Arme mhm. und geht weg. So, so ein irischer Abschied, der geht einfach. Möchtest du shippen, die 15? Äh, die 18? Wenn du, um. wenn du eine 17 würfelst, dann ist ja, es gelungen. Mach ich, mach ich mal. Also Mendarion, während du auf diese Wellenform guckst, äh, du kannst das wirklich nicht gut und das ist wirklich sehr alt und du weißt auch nicht, warum irgendjemand was aufschreibt, wenn man es auch singen kann. Aber die Wände sprechen von Rüladena, also Warnungen vor dem Zertauberer und von Rülark, von Yamanda Libar Sama und von Chaval, von der Tiefe, von einem also Kerker. Also, meine Überredenprobe in diesem Fall gelungen mit Chip. Ach, naja, gut, dann gehen wir. Also, hier steht etwas von, von einem Gefängnis oder so, irgendwo. Und, und äh, Tiefe, ich weiß nicht, wahrscheinlich meinen sie das Meer da draußen, das ist ziemlich weit nach unten. Erwähnen sie irgendwie etwas von einer Harfe? Um, ähm. Soll ich ja sagen, Fragens ins Off. Boah, sind Steht schärfe. da. Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde, würde irgendwo Yama erwähnt werden, ne? Ja, ja, Yama hat das. Also, also, also vermutlich so steht da nicht Harfe, sondern einfach nur Instrument. Ja, ja, also das auf alle Fälle. Äh, Sinnschärfe, Sinnschärfe sind ist ein körperliches Talent. Yamanda ja, ja, du musst ein bisschen länger suchen und dann im dritten Untergeschoss, äh, wo ja alles tatsächlich Marmorblau um euch herum leuchtet durch die Fackeln, kannst du dann auch äh, in diesen klammen tropfenden Kellern eine, eine Harfe finden. In der ähm, in der in der Wand, also als ich wollte sagen, die steht, hier steht nicht eine Harfe, sondern hier ist eine. Ja. Oh, sieh mal, du hast doch nach eine Harfe gefragt, oder? Hier ist eine. Ja. Und was steht dabei als text Kann ich lesen? Hm. es lesen? Ist überhaupt ich, dafür, lesbar? Dafür reicht dann das da nicht mehr. Das? Oh, ich habe gerade ein hartes déjà vu Und hm. oh, das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt. Er reibt dann wenig dran, ob es nicht vielleicht aber nur Dreck ist. Ich würde Nun, mal. Hier äh, ist sie. Können wir jetzt gehen? Äh, ja, ja. Macht, mach, mach das schon? Ich, ich komme gleich nach. Oh, und damit zieht er von dann der dieser Keller nicht geheuer. Ihr dürft alle eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Äh, alle die jetzt mitgegangen sind. Alle die mitgegangen sind. Also alle außer wenn Darion jetzt gerade wieder ja, geht. Genau. Ich weiß ja nicht, da will mir, wollt ihr wirklich auf die Führung von diesem sprunghaften Wesen verlassen? Nein. ich muss ihm nicht unbedingt beipflichten, aber ich habe auch kein gutes Gefühl, was diese Anlage hier angeht. Dies könnte einfach nur alles ein Vorwand sein, um jetzt gerade draußen die Tore zu blockieren und das festzusetzen. Nun, das wäre eine türrichte Strategie. Ich ja, würde mich. Diamantis, würde... ja, äh, du kannst sehen, ähm, du bist die äh, ziemlich gelangweilt von diesem elfischen Geschwätz. Ähm, bist du den äh, Gängen so ein bisschen vorgeeilt und äh, plötzlich hast du gesehen, wie das Licht von Abelmirs Fackel ähm, auch so ein bisschen weniger wird, weil sie stehen geblieben sind. Und sie stehen da wohl gerade irgendwie mitten im Gang und unterhalten sich und äh, scheinen dich aber zu ignorieren, ähm, während du so ein bisschen auf sie wartest, dass sie kommen. Ah, ja. Ist auch gar nicht so schlimm, denn... Wie du es sagtest, das, das Geschwätz des Elfen geht Diamantes nur noch auf den Sack. Und so schaut er sich selbst ein bisschen disinteressiert die Wände an. Mit dem, ja, mit dem Licht, das die eigene Zigarre abwirft. Vor allem, wenn er dran etwas kräftiger dran zieht. Und ja, ist nicht wirklich interessiert, mit den anderen äh, zusammen zu bleiben. Bleibt ein bisschen weiter entfernt, wartet und... Äh, wartet, bis ja, bläst, das Ganze hier gelaufen ist. Du bläst deinen Zigarren, äh, dein Zigarrendampf so ein bisschen gegen die Wände und kannst wohl dabei erkennen, äh, wie wohl durch diesen Rauch äh, sich, sich alles so ein bisschen kräuselt. Und du siehst, wie äh, die, das, ist, das ist nicht das Ende von einer Wand, sondern das ist eine Tür, die wohl aber zugeschmolzen worden ist. Unglaublich filigran, aber jetzt durch diesen Zigarrenrauch also wenn du ein bisschen mehr Licht hättest, dann, dann könntest du da sicherlich auch die diese... Nee, du guckst nochmal genauer hin, die ist tatsächlich zugeschmolzen. Das ist das Ende des Weges. Sieht so ein bisschen milchig aus, als würde die, die Luft drumherum ebenso erstarrt sein. Diamantes ja, äh, fühlt an dieser äh, Tür entlang mit der Hand, ob er äh, nachfühlen kann, wo das wohl geschmolzen ist. Oder ob er da irgendwelche Rillen entdecken kann. Oder ist das wirklich perfekt mit der äh, Wand zusammengeschmolzen? Also nicht elfisch perfekt, chaotisch perfekt würdest du sagen. Ja, kann ich nicht oh, unterscheiden, aber das reicht dennoch, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Hey, abel mir! Be beeilt euch mal hier drüben, ja? ich habe was gefunden. Ja, wenn ihr euch so ein bisschen im Keller umblickt. Diamant ist es verschwunden. Ihr wisst nicht, wo er hin ist. Wo seid ihr? Diamantes! Ist er denn in ein Loch gefallen? Betten, der ist nach draußen gegangen, um seine Zigarre zu rauchen. Wie, niemand sollte sich bewegen. Vielleicht ist eine Falle hier. Äh, könnt ihr mich da noch hören, oder kann ich sie hören? Was äh, kann ich das nicht noch sehen? Ja, realistischerweise, also, wenn die, wenn die, äh, realistischerweise, wenn die Illusion nur optisch ist, müsste Schal ja durchgehen. Ja, sie können dich hören, aber sie sind ja einfach... Also, die anderen... Du bist den anderen egal. Das ist das Problem. Also ich sehe die, äh, ru rufe ja? ruf, ruf ihn zu die, und die, die, die schauen fünf, sich das ein Meter, bisschen von, um. sind fünf Meter von dir entfernt. Hier drüben! Hä? Äh. Sagt. Hä? Äh. Oh, jetzt bin ich mit meinem Schwert schon wieder an die Wand gestoßen. Hoffentlich lässt das keine Spuren. Na. Hast du jetzt mal irgendwas gefunden, Abel, Mia, oder können wir endlich wieder gehen? Äh, dort hinten ist so eine Schrift, die ich leider nicht entziffern kann und diese 11 ist auch nicht nur hilfreich. Naja, der ist wieder abgezogen. Helfen. Hm. So sprunghaft wie eine Katze. Plötzlich steht Diamantus wieder vor euch. Ja, marschiert ah. mit äh, schnelleren Schritten auf euch weißt zu. Du, sag mal, ich rufe euch die ganze Zeit. Was, wo, was treibt wo, ihr denn wo, hier? Wo, wo kommst du denn plötzlich her? Ja, hier, hier durch. Der deutet auf eine Wand. Ja, das ist eine Wand. Das hast du gut erkannt. Nee, da ist, da ist keine Wand. Das ist, einfach, das ist einfach egal. Es ist einfach egal, was da ist. Ach, ach so. Okay, ah, es okay. ist, ist einfach das egal. Also es interessiert euch siehst, nicht. Du, siehst du, deswegen ist Mendarion weggegangen, weil denen die Egalität <lacht> so egal war. Also Diamant ist du deutest halt auf die Tür, also die, diese verschmolzene, chaotisch verschmolzene Tür, aber die anderen, die anderen, denen ist es egal. Wie geht das weiter? Wo, wo wollt ihr denn hin? Ich, ich probiere mal was aus. Ich würde mal die Augen schließen und ganz langsam auf diese Wand zu gehen. Naja, da ist halt keine Wand, aber du kannst halt äh, vorbeigehen an diesem Ding, was auch immer dort wirkt. Und ja, den anderen wird aber mir genauso, egal wie dir, eben egal war. Naja, Das also. war er schon vorher, also das wäre jetzt ein Kunststück, ist noch egaler zu machen. Also wie lange wollen wir jetzt hier eigentlich noch bleiben? Können wir jetzt endlich wieder gehen? Nun, no, da Diamantus wieder da ist, das scheint jetzt zu nichts zu führen hier. Ja. Wie, wie, das scheint nichts zu führen? Hört ihr mir nicht zu? Da geht es weiter. Wo denn? Ja, da, wo ja. Abel mir gerade lang gegangen ist. Da, wo ähm, er schon Ich ach, sehe nicht, was ihr meint. Ach, Abel mir ist schon wieder hochgegangen. Ja, Diamantus, da geht natürlich weiter. Das geht ja auch hier wieder raus. Ja, vermutlich geht er dann den Elfen noch einmal. Ja, macht Sinn. Die Diamante schaut euch noch mal äh, fassungslos an, dreht sich dann um und läuft ein äh, äh, paar Schritte auf Abel mir zu, legt ihm die Hand auf die Schulter. Was ist hier los? Was? Ich, ich würde mir Augen aufmachen und mich umdrehen. Die äh, können... ...ich scheinbar nicht sehen. Ja, das scheint ein Zauber zu sein. Ein sehr spezieller Zauber. Hm, du könntest sie hineinführen. Nimm sie bei der Hand und führ sie hinein. Das würde helfen. Oh, ja, warte mal, die, die wollen schon wieder gehen. Ja, dann hol sie ein, ich warte hier so lange. Er ist stehen geblieben. doch Diamantus, jetzt erschreckt mich doch nicht so. Was soll denn das? Ey, ihr macht jetzt allesamt die Augen zu, äh, legt äh, Rafim eine Hand auf die Schulter und Rafim, äh, du gibst mir deine Hand. Äh, anders scheint es hier wohl nicht zu gehen. Das, das letzte war Mal, als ich Idee. mich mit geschlossenen Augen durch ihren finsteren Keller habe führen lassen, hätte ich beinahe eine Hand verloren. Verdammt nochmal, hier ist irgendein Zauber, der hier irgendwas verschleiert. Ich weiß nicht, warum er nicht auf mich wirkt, aber auf euch. Oh, ich hätte da Ideen. Oh, ähm, Ich werfe ihm einen bedeutungsschwacheren Blick zu und dann, okay, stelle mich halt an Raffin und touch ihm auf um die Schulter. Naja, gut. Ich vertraue dir mal, Diamantes, aber wenn das jetzt hier so eine ganz witzige Aktion von dir ist, dann finde ich die nicht lustig. Ja, das klingt, als wäre das ihm Ernst. Also, ja... Bitte, Meint ihr, ist das ein Zufall, dass ihr Abel mir nicht mehr sehen könnt? Ja, der ist ich schon vorgegangen. Ja, ja, vor ja, euch, ja. Ich, ich gebe ihm meine Hand, jetzt komm, mach. Dann können wir jetzt in Keller wieder raus. Ja, ihr könnt dann gemeinsam durch diese... Ja, Wand ist es ja nicht wirklich. Es ist ein, ein Ding aus Widerwille, was vor euch gelegen hat. Könnt ihr dann vorbeigehen. Und steht dann wiederum vor einer verschlossenen Tür, vor der er Abelmäßig gerade postiert hat. Ah, da seht ihr Hat ganz lange gedauert. Oh. Wenn ich mich jetzt aber umdrehe, sehe ich hinter mir auch nichts, was mich interessiert, richtig? Mm, ja, das wirkt eigentlich auf beide Seiten, ja. Das wirkt ja nicht nur in eine Richtung, der Widerwille wirkt ja in beide Richtungen dann. Ja, das kann entweder auf einem Objekt wirkt werden, also auf die Tür per se, oder auf den Raum. Es wirkt auf den Raum, also dann, dieses äh, sieht Volumen, das Volumenelement, durch das ihr gerade da durchgegangen seid. Dann, sobald er im Raum drin ist, wirkt der Zauber auf ihm nicht mehr. Er muss wieder aus dem Raum raus, dann wirkt der Zauber. Sonst könnte er sich im Raum ja gar nicht umschauen. Ich würde mich derweil dieser Tür widmen. Hat die eine Klinke oder ist sie auch eine Steintür oder ist sie eingelassen oder wie auch sie hatte, die aus Sie hatte mal so etwas wie eine Klinke, sehr filigran, mittlerweile nicht mehr, nein. Ist eine Steintür oder eine Holztür? Stein, Marmor. Blauer Marmor. Dann würde ich mir mal erstmal die, die, den Rahmen angucken und den Fußboden vor der Tür. Ja, milchig erstarrt. Also du siehst, dass äh, ein weiches Erstarre hier gewirkt hat. Interessant. Also die Tür, die Tür ist richtig verschmolzen, auch mit diesem Stein wiederum. Die Tür ist verschmolzen. Ich würde erstmal mit dem Stab dagegen pocken. Massiv. Hm. Es scheint als müssten wir uns hier äh, durchwühlen. Hm. Wühlen, ja? Ja, oder wir benutzen einen etwas äh, nun ja destruktiveren Zauber, um uns hier durchzubringen. Ich weiß längst nicht wie, wie tief diese Tür ist und wie sich das auf die äh, Bausubstanz auswirkt. Sorry, oh ja. hm, ihr seid der Architekt unter uns. Hm. Ich schaue mir die anderen Wände an. Äh, kann ich auch drauf schließen, wie dick diese Tür, Wand ist? Wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich lieber. Nee, mit deiner verpatzten Probe lasse ich da nichts mehr zu. <lacht> ich, ich klopfe einmal gegen die Wand und möchte danach einschätzen, wie dick sie ist. Hm. Was für eine schwere sinneschärfe -Probe ist das? 15? Ja, machen wir eine Sinneschärfeprobe. Ich probiere das. Drei Punkte. <lacht> du, brauchst halt, du brauchst halt Stemmeisen und Hacken, dann kannst du dich auch durch diesen blauen Marmor durchhacken. Ah, oh, das ist halt beliebig langatmig. Also kriegst kriegst ich du bestimmt ich... oben. Also ich habe ja einen Pylos aus magischem Metall. Halte ich den für stabil genug, um mich da rein zu prügeln? Ja, ja. Ich also könnte ist, den Alamantien halt drauflegen, damit er zerstörbar ja ne? ist. Also das Titanium, richtig. Ja, das... Also damit kommst du alles, durch alles durch. Okay, ich würde... Ähm, stell doch mal ein Stück zurück, wir gucken äh, mal Moment, Moment, nee, probiert es erstmal mal dann habe ich eine zweite Möglichkeit. Und dann würde ich einmal mit voller Wucht gegen die Wand hämmern und gucken, was, ob das überhaupt Effekt hat oder wie. Ja, es ist halt keine ey. Ja, aber es ist halt aus Titanium. Right, aber was ich meine ist, dir fehlt irgendwie ein Punkt, den du in die Wand treiben kannst, und dann hast du noch die Klinge und die wird einfach abprallen. Wie ja, sieht ein Pilos denn nochmal genau aus? Äh, ist ein Pylos nicht einfach nur im Grunde eine fancy Gläwe? Lass mich mal eben, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das Ding zu 100% aussah. In Den so ein Doppelkling, oder? Nee, du hast eine Zweilinie. Ach ja, stimmt. Es hat eine Spitze, meines Erachtens. Hm. Ja, ist von eine es hat eine Spitze. Das Problem ist, die Spitze ist an der, an der Längsseite. Dass du kannst an damit ja. stechen und wenn du stichst, kannst du halt nicht die, die Haukraft aus den Armen äh, aufbringen. Halt. Wir starten also ich denke, wir das Ding mal. Gucken, wir gucken mal, was passiert. Hat also, das überhaupt einen Effekt? Also, ja, natürlich, das hat einen Effekt. Du kannst auch mal deine Trefferpunkte auswürfeln. Hier, die Wand ist bewegt sich gar nicht. Ich kann nee, die Wand, Wand bewegt sich nicht, aber die hat Strukturpunkte und eine Härte. Das hat sie auf alle Fälle. Okay, ich meine, da, da jetzt Wucht Wuchtanschläge sagen, reinzulegen, ist dumm, oder? Das nee, nee, das ist das nicht. Würde 21 Schaden machen. Mit einem magischen Metall. Du merkst, dass die der Marmor splittert, aber es ist halt nicht so Durchbrechen. Du kannst aber sehen, dass, oder vielmehr kommst du auf die Idee, dass du wohl nicht die Wand anvisieren solltest, sondern vielleicht vielmehr dieses, ähm, diesen versiegelten Schaum, diese, diese geschmolzene Kleie, die da irgendwie zwischen der Türspalte äh, hängt. Ähm, und, also... Das ist so das, was, was die eher in den Sinn kommt, nachdem dieser Marmor splitterte. Du kannst aber auch ein tiefes Grollen aus deiner Waffe wahrnehmen. Ja, also, zwei Punkte. Raskorda ist kein Freund von dem, was wir hier machen. Und ich glaube, wir sollten hier an der Seite irgendwie... Hier, da ähm, hat doch irgendeiner irgendwas gemacht hier. Da hat doch einer Stein hingegossen. Ja, so ein Zwerch bestimmt. Nun, das war ein Zau magischer Zauber, der Steine schmelzen lässt, ja. ja, aber wenn ihr... also... Grafim nimmt mal so seine Hand und malt so eine Linie, gefühlt an die Wand. Also hier müssten wir doch ungefähr was wegmachen, weil da war doch mal die Tür, Eingang, was auch wir hier mal war. Meint ihr nur da, wo ihr angezeigt habt? Das lässt sich machen. Ja, so auf der gesamten Länge. Ich ey, mach doch mal was Magisches. Ja, nun gut, nun gut. Ich gebe allerdings zu. Ähm, eine Sekunde, äh, weil mich gerade jemand fragt, ich hatte den, den Bild von Pylos äh, in, in unseren Discord gebracht. Nice.